Mal hier in Hinter. Was? Hinter. Pfikon. Wer hat denn diesen Namen auszu? Wer war da so besoffen? Wo <lacht> <lacht> ist dieses Lied? Scharst. Das ist halt der Produzent von Bibi. SUS! nein, ich darf nichts sagen, sonst bin ich nächsten Wochenkopf kürzer. Äh, warte mal, gleich. du hast eh schon verkackt, du Bissart. Ja, nee, nee, ich ich Du kommst, du kommst ja du jetzt nicht mehr raus. Das kenn ich. Ich weiß ja sowieso nicht, was das gell genau ist. Ich ja! <lacht> ich hab dich gut ausgequetscht, gell? Ja, naja, was heißt ausgequetscht? Allgemein war es ein Fehler, einmal damit anzufangen, was zu sagen. Aber Matze, es tut mir leid, ich wusste es ja nicht. Und ich sag dir nicht, was es ist. <lacht> das bringt nichts. Du bist doch, du hast verkackt. Und fertig. Ich glaube Tommy. ist 1901? Äh, Quatsch, 2009? 1901? Ich glaube nicht, dass Tommy für 11 Jahre altisch. Wäre Nico da wäre das jetzt ein Best of. Oh. Warte. Despasito. Ach nö. Ach du Scheiße. <lacht> das 16 ja gemacht. 16 hm, alle C hier. Diesen B. Ne, das, das ist auch C, der Knast ist auch schon C. <lacht> der Knast... So heißt das C. <lacht> Ey Fabi, wann zockst du mal mit uns GTA wenn du bei, äh, Wenn du für mich bei Roxanne rufst. Wieso also rufst du dann nicht selber an? Ich bin doch schon mal 5 Stunden in der Wartestange gewesen. In der Wartestange? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> eine Wartestange Vergiss <lacht> okay. das Safe Game, das hat sich auch mal was bedeutet das? Meistens weg, machen neues okay. ja, Leute, dann euch. Ah, okay. Die STD Out ist leer Du hast auch dein Spiel neu gestartet Achso. <lacht> Ey, was ist heute los mit dir? Erst oh, nicht wissen, dass Uli. man Felder mit einer Straße abreißen kann und dann nicht kapieren, dass eine... El was? <lacht> oh Gott, Juli. Du machst mich verrückt heute. Nicht nur heute, das tut ja immer mit uns. Ich wollte jetzt mal ganz ruhig. So langsam ja. gebe ich ja echt alle Hoffnungen auf. Ja, würde ich bei dir auch ich ist ein Bruch. Jetzt schlafe den Spruch von dir. Kommt der so scheiße krass rum bei euch, oder? Halt Nö! Was macht denn ne? oh. also oh. das Spiel jetzt? Kann alles, alles Nein. gut. Du ich klingst, du klingst... Du alle Minute hier mal. Du klingst einwandfrei. Ja, ja, ist schon klar. Mit zweites <lacht> <lacht> oh War das nicht irgendwie so? Das Smartphone war doch irgendwie Kriegstechnik oder nicht? Habe ich mal irgendwo gelesen das Smartphone war irgendwie mal eine uralte Kriegstechnik und ich deswegen ja, haben wir den Krieg auch verloren <lacht> <lacht> na gut gab ja, gab's aber noch nicht Pokémon Go <lacht> Gott sei Dank <lacht> wobei das bestimmt dann interessant wäre <lacht> alle alle ich hab den Russen gefunden! <lacht> und da hab ich dann halt. Ähm, Spitzkern. Was? was Nico? Was? Was Wizard? Wizard? Das Beste ist, ich komme in den Stream rein und höre äh, hier die Kartoffel erstmal sagen. Ficken. <lacht> was? <lacht> irgendwie sowas So wahrscheinlich. Wizard aufsetzt sich den Namen. <lacht> Toll, der Einzige, der keine Idee hatte. <lacht> Soll ich nochmal... Moment, lass mich mal kurz überlegen. Jetzt ich, ich kommt gleich Eisenbahnromantik, guck, da nennen sie die, die verrücktesten Stationsnamen. Oh, nahm oh Gott. Weißt du, das war ein Fehler, Juli. Ich merk's es gerade auch. Oh. Wie wär's denn mit... Wie hell Kurpark? Was? Was? Gesundheit? Kurpark, nicht Kuhpark! Oh, Kuhpark! klingt aber besser! Mensch, das das aber Wiese-Kuhpark! Oh, ja! Ja! Ja, ich glaube, ich ist mir ein großer Fauxpas unterlaufen. Wie hieß deine... Ach Annika hieß Ach, mir ist sie noch eingefallen. Ich musste gerade überlegen, wie äh, die Freundin von Juli hieß. Warum? Weil sie gerade im Chat Hallo geschrieben hat. Ah, Hallo! <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ösi Dialekt. Ich bin kein Ösi. Wir haben genug Ösi bei uns im Geschäft. Niveau, wir sehen. Hab ich nicht verstanden. Wobei, war das jemals vorhanden, das Niveau? Hier im Stream! Das ist ein guter Witz. Ja, ich glaube nicht. Vor allem wenn du dabei bist. Ohoho. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Das sieht nicht so schön aus. Jetzt lasst das doch endlich mal funktionieren! Und die Immer noch, noch nicht! und einfach den ganzen Bahnhof hoch. Oh, Tom jetzt schon wieder eine Verwarnung. Hat irgendwie ein Händchen dafür. Ein Händchen. Ja, guck Likon! hä? Flieh! hier. <lacht> Wizard fick dich. <lacht> Danke Licon, Licon. ist halt auf meiner Seite. Sind wir doch alle. Ach so? <lacht> Wenn es nicht immer den Anschein hat. S